In diesem Schnipsel geht es um die aktionsorientierte Funktionsanalyse, die ebenfalls von Ulrich Göhner schon vor 40, 50 Jahren in die Bewegungswissenschaft eingeführt wurde. Die Funktionsanalyse, unter Funktionsanalyse verstehen wir die zergliedernde Betrachtung sportlicher Techniken in Teilbewegungen, die als Mittel zum Zweck der Lösung einer sportlichen Bewegungsaufgabe nach dem Grad ihrer Zweckmäßigkeit funktional bestimmt werden. Und definitorisch sagen wir jetzt hier, dass eine Aktion die Gesamtbewegung betrifft und eine Teilaktion die Teilbewegungen. Und was wir jetzt hier machen, ist sozusagen jede Teilaktion daraufhin analysieren, ob sie dem Gesamtzweck, die Gesamtfunktion der Lösung der Bewegungsaufgabe hilft oder ob sie da funktional ist und das können wir natürlich wieder anhand der sechs Kriterien, die ich in dem letzten Schnipsel erzählt habe. Das ist dann alles eine relativ komplizierte Angelegenheit, aber dafür weiß man dann sicher, welche Teilaktionen sinnvoll sind und welche Teilaktionen eher weniger funktional, weniger sinnvoll sind. Dabei nutzen wir vier Schritte der aktionsorientierten Funktionsanalyse. Wir betrachten zunächst einmal die Gesamtbewegung, dann gliedern wir sie in sinnvolle Teile auf, dann legen wir die Aktionsmodalitäten fest und danach belegen wir, für jede einzelne Teilaktion mit einer Funktion. Das heißt, wir gucken, welche Funktion hat diese einzelne Teilaktion. Wie geht nun das Zergliedern sportlicher Techniken in Teilaktionen? Die Untersuchung dieser Teilaktionen wird dann auf ihre Funktionalität untersucht und da gibt es Hauptfunktionen. Die Hauptfunktionen sind die Funktionen, die direkt das angestrebte Ziel versuchen zu erreichen und die Hilfsfunktionen sind eher so vorbereitende Aktionen oder abschließende Aktionen, die nicht direkt auf das Ziel gerichtet sind, sondern das Erreichen des Ziels vorbereiten. Die Funktionsbelegung der Teilaktionen, also zu sagen, welche Funktion welche Teilaktion hat. Das ist der wichtigste Schritt der aktionsorientierten Funktionsanalyse. Ähm, durch eine Teilbewegung soll also ein Teilziel erreicht werden und das orientiert sich am Zweck der einzelnen Teilaktionen und man kann erkennen, dass eine, Funktion, eine Teilaktion eine bestimmte Funktion erfüllt, wenn man so um zu Begründungen geben kann. Also ich mache diese und jene Teilaktion, um dies oder jenes zu erreichen. Da will ich mal ein Beispiel geben. Beim Floppen erfolgt ein Wechsel von der Brückenposition zur L-Position, um dem jeweils über der Latte befindlichen Körperteil auf Kosten anderer Körperteile einer relativ Hohe Höhe zu verleihen. Das wäre so eine Umzugbegründung. Das mache ich genau deswegen und deswegen, weil ich das begründen kann, ist das auch eine sinnvolle und funktionale Teilaktion. Funktionsbelegungen der einzelnen Teilaktionen können auf verschiedene Weise begründet werden, zum Beispiel physikalisch Biomechanik. Biomechanisch, das wäre beim Hochsprung, beim Hochsprung wie ich eben gerade gesagt habe, kann man so Teilkörperschwerpunkte bilden und dann ausrechnen, was eine sinnvolle Aktion ist. Man kann das physiologisch begründen, zum Beispiel, dass wenn ich eine Piste habe, in der es viele Schläge gibt, dass ich dann die Muskelsteifigkeit erhöhe, damit diese Schläge mich nicht zu sehr durchschütteln und umwerfen. Das wäre eine physiologische Begründung. Man kann das wahrnehmungsbezogen begründen, zum Beispiel, dass ich bei Drehbewegungen immer einen bestimmten Punkt fixiere in der Umgebung und diesen Punkt dann sozusagen, wenn ich mich hier so drehe, dann versuche möglichst schnell wieder zu erreichen. Das ist eine sinnvolle ähm, Aktion, die im Tanzsport immer wieder Beachtung findet. Man kann das Ganze koordinationsbezogen formulieren, dass es zum Beispiel nicht sinnvoll ist, ein, beim Laufen einen Doppelarmschwung zu machen, dass, weil das Koordinativ einfach deutlich schwieriger ist. Selbst aufmerksamkeitsbezogen kann man argumentieren, wenn man zum Beispiel beim, vor dem Basketballfreiwurf immer den Ball dreimal dribbelt und ihn dann vor die Brust nimmt und erst dann den Wurf startet, dann hat das die Funktion, die Aufmerksamkeit auf den Korb und das Erreichen des Ziels zu fokussieren. Taktikbezogen ist es natürlich auch immer sinnvoll, dass man da keine ungünstige Schussposition beim Elfmeter einnimmt. Und präventionsbezogen gibt es auch die Möglichkeit, sinnvolle Bewegungsaktionen zu formulieren, nämlich zum Beispiel, dass man beim Golfen den Schläger nach dem Treffen noch ausschwingt und nicht einfach abrupt anhält, hat jetzt funktional auf das Erreichen des Ziels, den Golfball möglichst weit in die richtige Richtung zu schlagen, keine besondere Auswirkung aber es ist halt deutlich rückenschonender und auch das kann eine funktionale Begründung sein. Ich komme mal ein, zu einem Beispiel, wo ich das mal durchdekliniert habe, die Aktionsanalyse. Wir betrachten also zunächst einmal die Gesamtbewegung und da sieht man einen Anlauf, einen Absprung vom Reuterbrett, und dann ein Salto und das Landen auf den Beinen. Und wir können das Ganze mal in verschiedene Teilaktionen unterteilen und die erste Teilaktion wäre der Anlauf, der, die zweite Teilaktion das Einspringen, die dritte Teilaktion das Abspringen, dann das Steigen, das Anhocken, das Öffnen und das Landen. Kleinere Teilaktionen machen in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Also wenn ich zum Beispiel das Anlaufen noch in unterschiedliche Teilaktionen unterteilen würde, wäre das prinzipiell vielleicht möglich. Aber ja, also zum Beispiel beim, beim Speerwerfen würde man das ja machen, dass man da verschiedene Teilaktionen im Anlauf hat. Aber hier bei dieser Seitobewegung würde ich das jetzt erstmal tendenziell als überflüssig betrachten. Dann legen wir die Aktionsmodalitäten fest, also wie diese Aktion auszuführen ist und da haben wir beim Anlauf einen Steigerungslauf, Tempo steigern mit 5 bis sieben Schritten. Beim Einspringen, dass man das Brett an der höchsten Stelle trifft, und dass man mit einem kräftigen Sprungschritt ohne Tempoverlust mit nahezu gestrecktem und vorabwärts gerichteten Beinen, mit dem Rumpf in leichter Vorlage und mit nach vorne gestreckten und etwas nach oben gestreckten Armen einspringt. Das Abspringen soll prellend sein und weitestgehend unter Behaltung der Touchdown-Körperhaltung. Das Steigen passiert. Tendenziell von allein, da hat man nicht verschiedene Modalitäten, mit denen das passieren kann. Das Anhocken soll möglichst eng erfolgen und das Öffnen möglichst nach einer halben bis dreiviertel Drehung mit leicht gerundetem Rumpf, mit Beinstreckung bodenwärts und Armschwung vor, hoch und Ausrichtung des Blicks zur Landestelle und dann soll das Landen in einer gestreckten Körperhaltung, fast gestreckten Körperhaltung passieren. Das sind sozusagen die Modalitäten, wie das Ganze passieren soll. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich die funktionale Begründung. Ich muss mir also für jede Aktion und jede Modalität überlegen, was ist denn eigentlich die Begründung dafür, dass ich das so mache. Und die Begründung für das Anlaufen ist, um Bewegungsenergie aufzunehmen, die ich dann nachher in Höhe umwandeln kann. Das Einspringen und die Modalitäten dazu dienen dazu, die Federkraft optimal zu nutzen und auch um die Anlaufgeschwindigkeit in Höhe umzulenken und um eine optimale Abflugposition zu erreichen. Ich mache mal hier gerade den Laserpointer an. Die optimale Federkraft, das ist hier die Modalität, das Brett an der höchsten Stelle zu erwischen und flach und kräftig ohne Tempoverlust ist, um die Anlaufgeschwindigkeit umzulenken und um eine optimale Abflugposition zu erreichen, muss ich eben diese Körperhaltung einnehmen. Das Abspringen soll prellend sein, um einen möglichst großen Kraftstoß zu produzieren und das Steigen muss sein, um Zeit für die Drehung zu haben. Weiter im Text, die, das Anhocken möglichst eng, um die Aufgabe zu erfüllen, das heißt so eine salto überhaupt ähm, durchzuführen, gehockt und um den Drehimpuls optimal zu nutzen, muss ich diese Hocke möglichst eng machen. Ähm, das Öffnen mache ich, um die Drehung zu bremsen. Und die Haltung nehme ich dann ein und den Zeitpunkt der Öffnung, um in einer optimalen Position zu landen. Und das Land mache ich, um die Bewegung sicher zu beenden, um die Energie optimal zu amortisieren und letztendlich auch, um die maximale Punktzahl zu erreichen. Das war also ein Beispiel für ähm, die... Funktionale Aktionsanalyse, wie ihr seht, ist das eigentlich eine relativ komplizierte Sache. Allerdings, wenn man das einmal getan hat, dann weiß man auch genau, warum jede einzelne Teilaktion wichtig ist und wie man dran rumschrauben kann, was man rückmelden muss, wenn einzelne Teilaktionen nicht richtig erfüllt werden.